Wie funktioniert das Umkodieren von Variablen in SPSS? Dazu verwenden wir wieder diesen Beispieldatensatz hier von SPSS und möchten jetzt folgende beispielhafte Umkodierung machen. Wir möchten die Item Quality Satisfaction von einer Fünfer-Skala in eine Dreier-Skala umkodieren. Schauen wir uns das mal gerade im Datensatz an. Wir haben hier eine Variable, die heißt Quality. Die hat das Variablen-Label Item Quality Satisfaction. Die Leute wurden also gefragt, wie zufrieden sie da mit den Produkten sind. Und dann haben wir hier folgende Werte-Labels. Eins ist Strongly Negative, Somewhat Negative, dann geht es über Neutral- bis zu strongly positive. Wir haben also eine Fünfer-Skala und das ist uns jetzt ein bisschen zu unübersichtlich, zum Beispiel zum Erstellen von Kreuztabellen. Deswegen möchten wir das gerne in eine Dreier-Skala umkodieren. Das heißt, wir wollen die ersten beiden äh, Ausprägungen zusammenfassen, die mittlere bleibt und die anderen beiden sollen ebenfalls zusammengefasst werden. Dafür habe ich die Syntax schon vorbereitet. Und zwar funktioniert der Recode-Befehl folgendermaßen. Sie schreiben Recode als Befehlsnamen hin. Dann folgt zunächst mal die Originalvariable, die heißt Quality. Und dann folgen hier in Klammern die ganzen Umkodierungsregeln, die Sie jetzt anwenden wollen. In diesem Fall hier habe ich angefangen mit 1, 2 gleich 1. Aus dem Grund, dass wir ja die Ausprägung 1 und 2 zusammenfassen wollen zu einer Kategorie. Und die der geben wir dann eben diesen Code 1 in der neuen Variable. Das heißt, die Struktur ist so, wie man das auch von anderen Programmen kennt, auf der linken Seite. Vom Gleichheitszeichen beziehen Sie sich hier auf die alte, also die Originalvariable. Und auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens beziehen Sie sich auf die neue Variable. Dann kodieren wir die drei, das sind die neutrale, ist die neutrale Einschätzung, in unsere zweite Kategorie um. Und die beiden letzten kommen dann in die Kategorie 3. So, man könnte diesen Befehl jetzt so schon ausführen, dann würde allerdings die Originalvariable überschrieben werden mit diesen neuen Werten. Das wollen wir nicht und deswegen kommt hier dieser Into-Teil dran. Da schreiben wir also Into und dann vergeben wir einen neuen in den In diese Variable werden dann die neuen Informationen reingeschrieben. In dem Fall habe ich die jetzt einfach mal Quality 3 genannt, weil das eben diese 3 skala ist. So, dann kommt noch eine Besonderheit dazu in SPSS, und zwar müssen Sie unten drunter immer execute schreiben, damit die Variable auch mit Werten gefüllt wird. Und wenn wir das dann alles zusammen einmal ausführen, und dann können wir mal gucken, ob das funktioniert. So, wir bekommen jetzt in der Ausgabe zunächst mal einfach nur angezeigt, dass die Umkodierung ausgeführt wurde. Wir bekommen da noch keine Tabelle oder irgendwas. Also schauen wir erstmal mal ähm, als erstes, Einfach mal in den Datensatz rein und gucken, ob die Variable da erstellt wurde. Also gehe ich hier rüber in meine Variablenansicht und sehe dann hier, ah ja, okay, die Variable wurde angelegt und ähm, das ist auch genau das, was ich haben wollte. Also vorher waren es 18 Variablen und jetzt kommt da sozusagen als letzte Variable unten dran noch die neue Variable. Dann haben wir in, können wir in der Datenansicht auch mal schauen und dann sehen wir auch hier, dass die Variable angelegt wurde und die ganzen Werte auch reingeschrieben wurden. So, wenn wir jetzt mal kontrollieren wollen, ob die Umkodierung auch so funktioniert hat, wie wir das haben wollten, ob also alle Werte richtig umkodiert wurden, dann können wir das hier tun, indem wir dann gleich einen Listbefehl mal anfordern. Das hier ist der Listbefehl. Und zwar kommen in den Listbefehl eben die alte Variable rein und die neue Variable, sodass ich die beiden dann nebeneinander habe und miteinander vergleichen kann. Und hier habe ich das wunderbar jetzt auf einen Blick, dann kann ich sehen, okay, hier war jemand, der hatte 4 angegeben, der ist in der 3 gelandet. Wer 2 angegeben hatte, ist in der 1 gelandet und so weiter. Und so bekomme ich das hier angezeigt für alle 582 Fälle in diesem Datensatz. Das ist natürlich ein bisschen unübersichtlich, deshalb gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich das anzuschauen. Und zwar habe ich hier eine Kreuztabelle erstellt. Crosstabs, und dann alte Variable Quality bei Quality 3, also die neue Variable. Da kann ich jetzt die beiden Variablen mir anschauen und gucken, wie die Umkodierung funktioniert hat. So, und da sehen wir jetzt hier ganz wunderbar, wie das umkodiert wurde. Hier haben wir unsere alte Variable Item Quality Satisfaction und hier haben wir unsere neue Variable Item Quality auf dieser Dreipunkt-Skala. Und dann sehen wir jetzt hier, okay, die Leute, die strongly negative hatten und somewhat negative, die sind hier bei mir in der neuen Kategorie 1 gelandet. Dann neutral sind hier in der Kategorie 2 und die hier positiv geantwortet hatten, 4 und 5 sind hier in der neuen Kategorie 3 gelandet. So, was ich jetzt gerade übersprungen habe, ist die Definition der Labels. Sie müssen natürlich für jede Variable, die Sie neu erstellen, auch sowohl ein Variablen-Label erstellen. Das habe ich hier also einfach mal Item Quality 3-Point-Scale genannt und dann auch wieder für die neue Variable. Werte-Labels erstellen, also Value-Labels, und dann sagen Sie, okay, 1 sind die, die negativ geantwortet hatten, das waren die Ursprungsvariable 1 oder 2, 2 ist neutral, 3 ist positiv. So, und dann im Anschluss, wie ich gerade eben schon gezeigt habe, können Sie eben die Variable kontrollieren, mit diesem List-Befehl oder mit diesem Crosstabs-Befehl, ob die Umkodierung funktioniert hat, und am Ende natürlich auch für die neue Variable dann eine Häufigkeitstabelle erstellen und können sich dann angucken, wie die Ausprägungen dieser Variable sind. Soweit zum Record-Befehl. Viel Erfolg bei der Umsetzung.